Bam, da haben wir ihn, so wo sind denn noch welche? Hier sind noch welche, und da ist hier ein Auto, was ich kaputt cool ran kann. Ja, ist ja. Warum geht es nicht kaputt? Jetzt so will ich sehen, so unten sind noch welche. Gehen wir mal mit dem Turbo nach unten. Wir gehen einfach mal so eine Runde. Da werden wir so schon finden. wir sind genau hier. Genau hier. Bam, sorry, man. Und BAM! Sind alle hier. Ich glaube es sind alle, oder? Okay, einen habe ich. Hier ist aber das ist der, der nicht dazu. Ich glaube der gehört dazu, oder? Bam! Ah, der hier und da unten. Der hat der, okay, der nicht dazu halt, Aber der hier gehört auf jeden Fall dazu. Weil da kam gerade so ein Pfeil. Okay, seltsam. Aber egal. Dann machen wir halt dich kaputt. Auch kein Problem für, dem, für mich. Ah, verdammt. Ich stelle mich so dumm an. Aber egal. Warum? Mhm. Ja, geh kaputt. Bäm. Schön gerammt. Habe ich jetzt ein Mehr bekommen oder nicht? Ich bin echt verwirrt, welches davon jetzt gewollt ist und welches nicht. Das ist so seltsam. Das hier, das hat auch so ein Pfeil über sich. Das ist es das, was wir machen müssen. Doch, mal. Ah. Es gehört auch nicht dazu. Okay, nee, ich bin, ich bin verwirrt. Ich weiß es nicht. Ich weiß echt nicht, welche dazu gehören, welche nicht. Ah, hier. Hier, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und das auch. Okay, machen wir erstmal das hier um vor uns. Ah. Warte, wir, wir, sie vor uns kommen. Dann okay, kommen wir jetzt hier rüber. Ich kann nicht fahren, ich bin stark. Okay, jetzt doch. Turbo! <lacht> äh, okay, eins kaputt. Das andere noch, das andere noch. Da ja, komm. Jetzt gehen wir noch hin. Nice. Und das ist das letzte. Ist das das letzte? Wir hoffen es mal. Da komm, da komm. Nice, wir haben es. Aber nein, das war nicht das letzte. Aber das letzte wird nur angezeigt. Die sind vor allem, vor allem alle so ähnlich aus. Ich weiß nicht welches ist. Welches nicht. Okay, das ist, es, das ist es nicht. Der Fall zeigt nicht mehr nach rechts weiter. Dann muss es hier irgendwo sein. Ich, ich, ich höre schon, ich höre schon. Bam! Und bam! Komm, geh kaputt, geh kaputt. Geh kaputt! Hüah. Hüah. Zug. Alles klar Oh, da kommt das ganze Money angeflossen Okay Das war anscheinend doch nur so ein Übergang Mehr oder weniger zumindest Okay ähm. oh. oh, hey, was wollt ihr denn jetzt hier? Doch euch. <lacht> kommt noch mehr? Kann ich sie freischalten? Kommt noch mehr? Ja, doch, doch, doch, ich höre die Musik noch. Das kann ich kaufen. Machen wir es mal. Motorrad, cool. Ach, das von mir vorhin. Das Motorrad von vorhin. Das ist doch nice. Hm? Das können wir kaputt machen. Nee, können wir nicht. Aber den können wir kaufen, wenn wir ihn kaputt schlagen. Den Agent. Wir können den Agenten spielen. Oh, der hat eine Waffe. Der eine Waffe. Pschuh. Piu, piu. Ne, okay, doch nicht. Ah, <lacht> doch, hm, hm, hm. Also hier können wir noch rein. Können wir das wohnt hier machen? Einen weiblichen Charakter. Ich hab ich habe einen weiblichen Charakter, oder? Ich habe doch hinten einen weiblichen Charakter freigeschaltet. Ein Kind und Frau. Ah, hier geht es anscheinend weiter. Okay. Gut zu wissen. Okay, da kann ich gut springen. Der aber auch nicht. Die sind so seltsame Springen. Nehmen wir mal Matt. Weil wir wollen ja eben noch ähm, bei uns behalten. Hier unten. Hier hatten wir doch einen weiblichen Charakter, oder? Doch, doch. Sind die auch gemeint? Zählen die? Weil sie sind ja weibliche Charaktere. So, und soweit ich weiß, springen Frauen viel höher als Männer in diesem Spiel. Und da falls das zählt und warum sind die solche zombies dann ja dann können wir das bonus level mal kurz versuchen boing aber es kommt mir schon so vor als wenn die wie so ein hase boing können hier hoch ja nee, ja theoretisch schon aber ich bin unsichtbar wand Komm, versuchen wir es mal wir haben noch ein wenig zeit Zack. Dun, dun, dun, dun, dun. So im Vergleich, wie hoch kann ich springen? So hoch und er nur? Ja, ja, okay. Da ist, da ist ein eindeutiger Beweis, nicht offizieller Beweis, nicht dumm. Ja, anscheinend schon. So, erstmal das ganze Geld hier sammeln. Ja, Denn wir wollen hier natürlich auch wahren Abenteuer erzählen. Und warum spielt das Level hier, dieses Bundeslevel in der Nacht? Ich bin immer noch verwirrt, warum wir in diesem einen Bundeslevel äh, diesen Kommandanten da bekommen hatten zum Spielen. Das verwirrt mich bisher immer noch. Ich weiß es einfach nicht. Und ich kann es mir auch nicht erklären. So, aber die Hälfte haben wir schon mal, weil es ja auch ein mini-kleines Bonus-Level. Genauso wie das richtige Level. War ja auch ganz, ganz kurz. Okay, das kann man nicht kaputt machen. Ah, hier war noch ein blauer. Immer in den Ecken schauen, Leute. Immer in den Ecken schauen. Da könnten überall noch welche sein. Überall noch Blausteine. Das ist immer so. Oh, bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam. ich Geld für mich... Die Zombie Lady, wenig klein ich Kleingeld, wie sie Okay, was ist das hier? Das hatte ich da hinten auch schon gesehen. weil es nehme ich gleich, erst welches Geld hat <lacht> Zack, Zack. So, wir haben es fast. So, ich, damit sind sich jeden einzelnen ein. aber oh, wir müssen die ganzen Mäuse kaputt schlagen. Ja, ja. So, kommt mal her. Zack, Zack. Ich bringe, ich bringe euch alle um. Ich ein Zombie eine Zombie-Frau. Ich hab nichts zu melden. Ui, wie viel hier rauskommt. Komm, das muss noch mal reichen. Wenn wenig Savos-Musik nochmal für den Copyright. Man kann sogar jetzt hier raus springen. Das ist aber krass. Hat hier ist noch ein wenig Geld, ne? Ja, ja. Ist es, ist es, reicht das jetzt? Ist hier genug Geld noch drauf? In der Kasse vielleicht? <lacht> yes! Oh mein Gott, ganz knapp noch. Okay. Ah, wir sollen die Jukebox wahrscheinlich reparieren damit, oder? Äh. Nicht? Was sollen wir denn machen? Okay, hier können wir noch was kaputt schlagen. Aber wir brauchen den weiblichen Charakter nicht ohne Grund. Hm. Ah doch, ich sehe es schon. Hier kann man hochspringen, oder? Sieht so aus, als könnte man hier hochspringen. Hier oben ist ja so ein. Doch, doch, doch! Oh! Siehst du? Umgucken. Äh, belohnt. Nice. Okay, was ist das hier? Jetzt, jetzt habe ich es kaputt gemacht. <lacht> War das gewollt? Ah, hier ist eine Ratte, hier ist eine Ratte. Komm her. Äh. Okay. Ähm, irgendwo noch was ganz oben zum. draufstellen. Das zählt nicht. Nur das hier. Echt nur das hier Ihr fahrt hier oben. Das hier vielleicht? Ne, ne, ne. Hm. Vielleicht mit einem normalen Charakter hier, hier rein. Ne, auch nicht. Nur mit einer Frau geht das. Nee, auch nicht. Hey. Ich bin very confused right now. I don't know what to do. Vielleicht soll ich einfach alle Ratten finden und kaputt schlagen ist das ja mein, meine Bestimmung. Wo versteckt ihr euch? Nee, jetzt ohne Witz, ne? Ich weiß echt nicht, was die jetzt von mir wollen. Aber warte, hier sind noch ein paar Stühle. Vielleicht kommen hier noch Ratten raus. Äh. 9 von 10 mir fehlt eine Ratte warte, was ist das hier eigentlich? diese, diese, dieses Blumen, diese Blumen da heißt das einfach nur, du brauchst den weiblichen Charakter oder was heißt das? vielleicht muss Matt das ja reparieren? Ein Moment, kann ich auch immer so etwas reparieren? Ah! Warum bin ich nicht früher drauf gekommen? Keine Ahnung, weil ich dumm bin. Mir fehlt trotzdem eine Ratte. Kommt spawnt die jetzt gleich noch? Ich hoffe. So, gibt es jetzt ein wenig Wars Musik nochmal für uns oder <lacht> oder was gibt's für uns? Nichts? Ratte! Haben alle! Und oh, die Tür geht auf. Mit einer goldenen Kiste. Das ist echt coole Musik. Aber wir hatten noch eine andere Disc. Was hat die denn gemacht? Wir hatten zwei. Und ich habe nur eine reingeschmissen. Ne, warte, ich habe beide reingeschmissen, ich bin dumm, sorry. Egal, wir haben es geschafft. Bam! Und kriegen dafür die goldene Kiste. Wir haben dieses modus also damit abgeschlossen. Wenn wir jetzt hier reingehen, dürfen wir uns aussuchen, ob wir die Geschichte wiederholen oder den Schatzmodus spielen. So, wir machen jetzt gar nichts von beiden. Deshalb werden wir wieder rausgeschmissen mit allen Ja, warum sind da zwei ineinander drin? indie was machst du? <lacht> okay. Machen wir auf jeden Fall mal weiter mit der Story. Nicht schon wieder. Wer zuletzt <lacht>, lacht, lacht am besten. Oh. Aber wir waren anscheinend nicht die letzten. Hilfe. Äh, für das Geld mache ich alles. <lacht> Warte, ich hab jetzt schon fast alles. Ich habe jetzt schon das meiste Geld. Was soll ich denn machen? Soll ich warten, bis die auf mich zugehen, dann kaputt schlagen? Oder... Was soll ich jetzt? Ja. Nein. Verdammt, ich darf nicht runterfallen. Ich verliere zu viel Geld. Ah Wie machen wir das? Da fehlt mir ein wenig Geld. Nein, da sind nicht gut. Nochmal. Ne, keine Ahnung. Wieso denn? Ey, ich hab gerade richtig, richtig Angst, dass ich mein Geld ver. das ganze Geld noch nicht, äh. die Geldmission nicht schaffe. Ey, ganz ehrlich, was, was mach ich denn falsch? Ich kann mich doch nicht rüberschwingen. Es geht nicht. Es geht nicht, ich kann mich nicht rüberschwingen. Ey, sagt mir jetzt, ich muss ein immer machen. Ach, jetzt hat's funktioniert, genau. Noch ah. so, mal. Ja, okay, cool. Schön, dass das Spiel auch so funktioniert, wie es funktionieren soll. Das ist immer das Geilste, wenn Spiele nicht funktionieren. Ich okay, ich weiß nicht, was ich da jetzt wieder gemacht habe. Wahrscheinlich zu oft irgendwas gedrückt. Achso. Oh Mann! Ja. Yes. Habe ich jetzt was richtig gemacht? Geh kaputt! Ich hab was. Was ist das? Was ist das? Wofür brauche ich das? Hier rein? Nicht? Das ist, das ist, das ist jetzt hier. Hä? Okay. Verstehe ich nicht. Okay. Bam, bam, bam. Kaputt machen. Ich mag diese Mission jetzt schon nicht. Bam, bam, bam, bam. Wir kriegen sie kaputt, Leute. Wir kriegen sie kaputt. Aber das Geld kriegen wir leider nicht mehr, glaube ich. Ja, man, man sieht, ich habe eigentlich alles schon verkackt. Äh, lohnt sich das dann überhaupt noch, das Level nochmal zu versuchen? Ich meine, ich krieg jetzt eh nicht die 100% hin, dann das ist das irgendwie nervig. Und da stand das Ding hier im Weg, dann mach ich mal den anderen da rechts. Boah, doch, ich kann immer machen irgendwie. Dann funktioniert's auch. Äh, äh, warum machen wir das nicht? Muss er das reparieren? Ja. Warum reparieren wir das? Wir wollen uns doch kaputt machen. Was? Was da rein? Ah. Und jetzt? Ah, jetzt können wir uns da dran steudern. Was? Okay. Jetzt kommen wir bei ihm rein. geht nicht. Leider habe ich es Geld nicht. Ach, ich kann noch nichts machen, glaube ich. Ich muss noch mal raus. Ich komme nicht mehr raus. Hab ich verloren, oder was? Ähm... Jetzt schlagen die sich. Wir haben sie beseitigt, yeah! Yeah, Fortnite Tanz! Glückwunsch! Glückwünsche! Du hast vollendet! Königreich des Gezahlschädel! Teil 1! Yeah, yeah! <lacht> Ist das jetzt ein unendlicher Loop? Ey, ja, Digga, krasser Fortnite Tanz du. Aber komm, wenn ich über Fortnite rede, dann rast wieder da raus. Ich äh, inklusiv. Oh ja, deshalb machen wir weiter <lacht> Credits So hier sieht man dass es alles in der ersten Kiste vorhanden So jetzt wollen wir die Credits nicht ansehen Ui 6% haben wir durch Leute Yay Ist das nicht viel <lacht> Traveler's Tales. Genau, das sind nämlich die Entwickler, glaube ich. Und wir haben 6%. Das ist nicht viel. Und wir schalten dadurch eine neue Kiste aber frei. Was ist es? Natürlich. Königreich des Kristallschilds. Teil 2. Anscheinend gibt es doch zwei Kisten dafür. Für die Mission. Da gehen wir ganz kurz auf Spiel beenden. Denn wenn ich jetzt wieder aufs Spiel laden gehe, wie viele Kisten haben wir dann noch äh, ungeöffnet? Das würde mich interessieren: 1, 2, 3, 4, 5. Bisschen so 4 nur, weil das jetzt geöffnet. Genau. Okay, dann werden wir uns in der nächsten Folge mal anschauen, dass ich hier noch mal das Level noch mal mit wahren Abenteuer durchspiele. Mal gucken, wie ich das hinbekomme. Zusammen mit. Äh, zusammen, dass ich das noch anschaue, wie ich die Bonus-Level nochmal schaffe. Dass ich halt weiß, wann ungefähr ich die Charaktere bekomme. Und dann werden wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wiedersehen bei Königreich des Kristallschädels Teil 2 in Legonia Jones 2. Die neuen Abenteuer.